Ich wünsche euch allen einen ganz wunderschönen Abend hier bei Ausnahme und Zustand, dem Livestream der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Corona-Pandemie. Für unser heutiges Thema gab das letzte Wochenende in Leipzig ziemlich aktuellen Anlass. Ähm, nämlich da lief letztes Wochenende am Samstag äh, die Querdenken-Demo durch die Stadt. Ähm, die Veranstalter der Querdenken-Demo sprechen von 45.000 Teilnehmenden. Die Polizei hat das dann runterreguliert auf 20.000. Es ist aber trotzdem relativ klar, diese Demonstrationen sind groß. Demonstrationen, weil natürlich Leipzig kein Unikum ist. Wir beobachten ja eigentlich schon die ganze Pandemie über, seit dem Frühjahr, dass sich immer wieder Zehntausende in deutschen Städten zusammenfinden, um gegen die Maßnahmen der Bundesregierung zu demonstrieren. Und das, was vielleicht ähm, wir als Linke besorgniserregend daran empfinden, ist ähm, vor allem die Kombination an Menschen, die da auf die Straße geht. Also wir konnten das letztes Wochenende am Samstag in Leipzig äh, ja ziemlich gut sehen, wie da organisierte Rechte, äh, ReichsbürgerInnen, äh, organisierte Hooligans und eben organisierte Nazis äh, gemeinsam mit Leuten auf der Straße demonstrieren, die sich vielleicht nicht unbedingt als Recht sozusagen ähm, benennen würden. Äh, Leute, die vielleicht esoterisch denken, ähm, die an Verschwörungstheorien glauben, aber auch einfach Leute, die vielleicht ähm, ImpfgegnerInnen sind oder ähm, anderweitig ökologisch interessiert. Ähm, genau, und angesichts dieser enormen Diffusität und auch dieser Geschwindigkeit, mit der sich ähm, diese Corona-Proteste entwickelt haben im letzten halben Jahr, erscheint es mir vor allem äh, erstmal ziemlich, ziemlich schwierig, ähm, das einzuordnen und diese Proteste einzuordnen und sich irgendwie ins Verhältnis dazu zu stellen. Wir wollen das heute trotzdem versuchen und haben dafür einen Gast eingeladen, äh, nämlich Gerhard Hahnloser. Ähm, genau, Gerhard, ich freue mich erstmal total, dass du da bist und äh, dass wir das heute Abend hier machen und dieses Gespräch führen. Ich freue mich auch, hallo. Gerhard, du bist äh, Sozialwissenschaftler und Lehrer, wie ich erst vor der Sendung erfahren habe. Äh, Lehrer in Berlin-Neukölln, nicht? Richtig, genau. Ja. Genau. Und ähm, du schreibst oder du hast im Zuge der, vor allem der großen Demonstrationen in Berlin jetzt ähm, in den letzten Monaten viele Analysen zu den Corona-Protesten geschrieben. Und das ist auch, weswegen wir dich heute Abend hier eingeladen haben. Ähm, bevor wir jetzt anfangen mit dem Gespräch, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es natürlich wie immer die Möglichkeit gibt, hier live Fragen an unseren Gast zu stellen. Ähm, ihr könnt bei YouTube bei Facebook und wenn ihr keinen YouTube- oder Facebook-Account habt, dann könnt ihr auch äh, in einem Pad, was wir für euch auf der Website verlinkt haben, äh, Fragen stellen. Es gab auch schon im Vorhinein an diese Sendung äh, einen ziemlich großen Austausch und es wurde ziemlich kontrovers diskutiert in unseren Kommentarspalten und ich glaube, wir werden auch heute vieles davon in unserem Gespräch nochmal aufgreifen können. Ähm, genau, jetzt fangen wir aber erstmal an. Und ich würde sagen, Gerhard, wir beginnen eigentlich... Am Anfang am besten, ähm, nämlich, also bei mir stellt sich so ein bisschen immer mehr das Gefühl ein, dass 2020 so wie im Zeitroffer irgendwie läuft. Es passiert unglaublich viel, unglaublich schnell in unglaublich kurzer Zeit. Also äh, politische Veränderungen, der Alltag verändert sich ständig und so weiter. Und so ein bisschen ging es mir auch so mit den Corona-Protesten. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als im Frühjahr diese Hygienedemos an der Volksbühne hier in Berlin losgegangen sind, ähm, dass da man erstmal so ein bisschen davor stand und gar nicht so richtig wusste, was man damit jetzt machen soll. Und deswegen ist meine erste Frage an dich auch, weißt du noch, was du gedacht hast, als du sozusagen diese ersten Proteste mitbekommen hast? Was waren da deine Einschätzungen dazu? Also erstmal komme ich selber äh, politisch aus der Gegenöffentlichkeitsecke. ecke Ich habe äh, lange Zeit bei einem freien Radio, Radio Dreieckland in Freiburg, äh, Sendung gemacht, und bin da sehr, sehr gerne sozusagen immer auf Demonstrationen gegangen. Und äh, da gab es auch die Idee des offenen äh, Mikrofons. Und es gab auch die Idee, dass man sozusagen den äh, hegemonialen Medien, äh, Fernsehberichten und so weiter erstmal nicht traut. Äh, also ein Skeptizismus, der sozusagen der ähm, ja, linken alternativ zugrunde lag, äh, die sich ja in Deutschland an den 70er Jahren entwickelt hat. Ähm, äh, so alt bin ich jetzt nicht, aber sozusagen ab den frühen 90er Jahren äh, bin ich da sozusagen sozialisiert worden und ich glaube, dieser alte Impetus, ich möchte wissen, was da passiert, mhm. ich möchte da selber hingehen, ich möchte auch mit den Leuten sprechen, der hat mich gepackt und deswegen ich, habe ich mich einfach aufs Fahrrad gesetzt und bin eben vor die Volksbühne gefahren. Ja. Und ähm, habe mir erstmal ganz äh, interessiert und auch ähm, offensichtlich nicht als Journalist erkennbar, sondern eben als interessierter äh, Passant oder wie auch immer, als flanierender oder was auch immer, habe ich mir diese, ähm, diese Demonstrationen angeguckt. Und ähm, tatsächlich bot ja das ein recht merkwürdiges äh, Schauspiel, also man kann fast sagen ein merkwürdiges äh, Spektakel. Also wir hatten erstmal Leute, die äh, mit äh, Grundgesetzen aufgetreten sind und diese Grundgesetze dann teilweise auch groß kopiert haben und die gezeigt haben. Mhm. Es gab Leute, die dann sehr, sehr schnell Meditations- und Beetteppiche ausgelegt haben und teilweise dann auch vor den Grundgesetzen in kleiner Form meditiert haben. Es gab ein buntes Treiben sozusagen und es gab, wenn man jetzt mal augenscheinlich sich die Leute angeguckt hat, auch gar nicht äh, auf den ersten Blick so eine Möglichkeit, äh, diese Personen äh, in einem Links-Rechts-Spektrum klar ähm, zu verorten. Äh, nichtsdestotrotz war äh, in den äh, regionalen Medien, Tagesspiegel und sonst was, mhm. gab es sehr klare Markierungen von diesen Demonstrationen. Da fiel dann äh, beispielsweise der Begriff der äh, Querfront oder die Leute wurden sehr, sehr früh auch schon als Verschwörungstheoretiker äh, bezeichnet. Oder es wurde auch behauptet, es wären jetzt sozusagen linke und rechte Aktivisten, Aktivisten, die offiziellen Medien sprechen ja in der männlichen Form, linke und rechte Aktivisten sozusagen hier auf der ähm, Straße. Und das wurde, es klang so ein bisschen so eine extremismus auch an. Also es als würden hier jetzt sozusagen Extremisten von links und rechts hier unterwegs sein. Und das war doch ein Bild, ähm, also ein begriffliches Bild, das sich absolut ähm, gestoßen hat an dem, was ich dort gesehen habe. Nämlich eher ein ziemlich, ich habe das dann auch in dem ersten Bericht geschrieben, kopfloses Treiben sozusagen und ich habe auch dafür eigentlich, was ich da gesehen habe, einen Begriff versucht zu schöpfen, nämlich schillernder Zerfall des Politischen. Also tatsächlich irgendwie unterschiedlichste Gruppierungen, die mit ihrem Anliegen, ja, also von der Esoterik bis tatsächlich zu nahe an der Paranoia, Paranoia gebauten Verschwörungstheoretikern, die auch schon am Anfang da waren, bis hin zu ähm, naja, Demokratie ähm, und Grundrecht besorgten Bürgern und Bürgerinnen, die da sozusagen sich zusammengefunden äh, haben und erstmal nicht formiert, also auch nicht als eine Front, eine Querfront oder anderes dort waren, sondern da erstmal so ein buntes Treiben vor der Volksbühne äh, dargestellt haben. Das waren die Anfänge und das hat mich interessiert und das hat mich nicht äh, losgelassen, deswegen habe ich dann eben auch die folgenden... Protestformationen mir angeguckt, bis hin zu diesen Großdemonstrationen in Berlin äh, im August. Ja, bei mir, ich weiß noch, dass äh, am Anfang ich viel mit Freunden zum Beispiel darüber gesprochen habe und viele Leute Vergleiche gezogen haben ähm, zu zum Beispiel den Anfängen der Pegida-Demonstrationen oder zu, ähm, auch so ein bisschen zu den, zu den neuen Montagsmahnwachen, so 2014, 2015, also was wir da so mitbekommen haben. Ähm, was hältst du davon, also jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, dass das vielleicht nicht ganz so das ist, was du sagen würdest, wem, also dem das damals noch entsprochen hat, aber würdest du generell sagen, dass es irgendwie richtig ist, das erstmal in Versuchen in so Traditionslinien einzuordnen? Äh, ganz falsch ist es sicherlich nicht. Pegida war natürlich von Anfang an eine migrationsfeindliche und auch äh, ja. islamfeindliche Bewegung, die äh, im Kern äh, eigentlich eine rechte Bewegung war. Bei den Montagsmahnwachen ist es ein bisschen diffuser und ich würde tatsächlich eher nochmal diesen Vergleich sinnvoller finden. Die Montagsmahnwachen sozusagen als eine Bewegung, die große Ähnlichkeiten mit den Corona-Rebellen oder Querdenkern aufweist. Also sozusagen auch die Fragestellungen, auch die Symboliken, die sozusagen auftauchen, auch ein immer wieder artikulierter Friedenswille, also sozusagen Friedenstauben und so weiter und so fort, tauchten, ja. tauchen ja bei beiden äh, Bewegungen sehr stark auf. Und Pegida würde ich davon etwas absetzen, weil Pegida von Anfang an eigentlich sehr stark ähm, rechts war und natürlich auch, wenn man so will, die außerparlamentarische Bewegung war, die dann eben auch der AfD sozusagen äh, sehr, sehr schnell auch die äh, Stimmen äh, zugeschossen hat. Das ist, glaube ich, noch bei diesen äh, Corona-Rebellen relativ offen. Okay, und jetzt... Mal mit dem Blick nach vorne. Ähm, letztes Wochenende in Leipzig ist ja schon nochmal, finde ich, deutlicher geworden, dass es da einfach organisierte rechte Strukturen gibt, die in den Reihen dieser Demonstration mitlaufen und da auch sichtbar mitlaufen und sozusagen mit ihren Fahnen, mit ihren ähm, Transparenten oder was auch immer sozusagen sich da auch zeigen. Ähm, hat sich deine Meinung zu diesen Protesten mittlerweile geändert? Denkst du jetzt anders darüber? Also ich denke, die Protestdynamik ist sozusagen fast schon abgeschlossen und man kann tatsächlich davon ausgehen, dass das Tableau, das da entworfen wird und auch die Leute, die sich dort finden, eigentlich sich in einer anti-emanzipatorischen Weise artikulieren im weitesten Sinne. Das würde ich für den Anfang dieser Proteste noch nicht mal so ähm, behaupten, weil äh, die von mir ja nochmal ähm, geschilderte Situation, dass am Anfang tatsächlich Leute das Grundgesetz hochgehalten haben, spricht ja nicht gerade für eine im Kern rechte oder reaktionäre Position, also ich darf mal kurz hier auch sozusagen im Rahmen der Rosa Luxemburg Stiftung daran erinnern, dass es so eine Tradition gab, das Grundgesetz auch links äh, zu interpretieren, also so eine Art des Juristensozialismus, dass man mit dem Grundgesetz einen Übergang zum Sozialismus hinkriegen kann. Ähm, und natürlich äh, das Grundgesetz als etwas, was sozusagen als Erbe im antifaschistischen Geiste entstanden ist. Und da ist doch ganz merkwürdig, dass natürlich am Anfang dieser Proteste... Das Festhalten an Grundrechten, an demokratischen Grundrechten stand, die sich natürlich erstmal mit einer rechten oder gar rechtsradikalen oder faschistischen Ideologie eigentlich zu stoßen scheinen. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, wie sozusagen der Verlauf der Grundrechtsdemontage verlief, da müssen wir ja sozusagen auch nochmal ähm, jetzt diesen Fokus auf die Proteste so ein bisschen auch äh, mal verlassen und gucken, also in welchem Referenzverhältnis steht sie eigentlich, stehen diese Proteste eigentlich, nämlich das Regierungsverhalten. Und das Regierungsverhalten zeigt ja, dass sozusagen tatsächlich an den Grundrechten sehr äh, massiv gesägt wird. Also erst jetzt vor kurzem hat wieder ähm, die Große Koalition, also SPD und CDU, äh, entscheidende Einschnitte sozusagen, also jetzt die Polizei darf ohne richterlichen Beschluss in Wohnungen rein und kann gucken, wer sich da sozusagen aufhält. Auf Parkbänken darf man offensichtlich nicht mehr sitzen und anderes. Ja, und ein ja, Rechtsanwalt und Vertreter sozusagen der Verteidigung von Grundrechten, Rolf Gößer, der ja auch sozusagen bekannt sein dürfte. Er hält ja auch daran fest, dass im Zuge des Pandemiegeschehens und im Folge der Regierungsmaßnahmen entscheidende Grundrechteinschränkungen äh, passieren. Ähm, insofern würde ich sagen, haben sogar, ob ich jetzt Recht behalten habe oder nicht, ist sozusagen egal, aber haben sozusagen die, die kritischen Stimmen zu Beginn des Protests, die sozusagen die Grundrechte erstmal verteidigt haben, äh, natürlich insofern Recht bekommen, äh, dass äh, die Grundrechtsverteidigung, und auch die mahnende Position zu sagen, äh, leben wir jetzt im permanenten äh, Ausnahmezustand sozusagen, äh, dass diese mahnenden Stimmen durchaus, ähm, äh, durchaus Recht haben. Das beantwortet jetzt natürlich nicht deine Frage oder die Frage, auf, du, die, auf die du äh, hinaus willst. Das Drama ist ja sozusagen, dass diese äh, Stimmen zwar nach wie vor mit ihrer äh, Zeitung demokratischer Widerstand, ja, also herausgegeben von äh, Leuten, die auch eher aus dem diffusen Umfeld des Linksliberalismus oder der Künstlerszene kommen, ähm, dass diese Zeitung nach wie vor existiert äh, und ähm, allerdings eine Richtung angenommen hat, äh, die sozusagen zwischen Irrationalismus und Verstiegenheit und immer mal wieder richtigen äh, Partikeln sozusagen. Äh, äh, hin und her oszilliert, dass die aber äh, offensichtlich auch dieses Protestgeschehen gar nicht mehr dominieren, sondern das jetzt um sich gegriffen hat, was wir eben äh, auf den Großdemonstrationen schon im August beobachten konnten. Also, dass massiv rechtsradikale Strukturen und Gruppierungen äh, diese Corona-Demonstrationen nutzen, um dort unterwegs zu sein und die Reichsbürgerszene äh, dahin mobilisiert. Und natürlich es zu solchen äh, Bildern kommt, ähm, wie zum Beispiel jetzt diesen Sturm auf den Reichstag Ende August bei dieser zweiten großen äh, Demonstration. Äh, oder jetzt zu den äh, Bildern sozusagen in Leipzig. Wobei auch da, ich betone Bilder, wir müssen da natürlich, ich habe auch gesagt, also hier ein bisschen medienkritisch sein, warum werden diese Bilder sozusagen auch nochmal sehr stark in den Fokus äh, gerückt. Vielleicht auch, um äh, sozusagen von anderen äh, Fakten abzulenken, nämlich der realen, tatsächlichen Ausnahmezustand, äh, dem realen tatsächlichen Ausnahmezustand, in dem wir leben. Also das heißt, um es äh, kurz zu machen und nochmal sozusagen ähm, das zu, zu verdichten, ich denke, äh, eine, eine Linke muss natürlich sehen, dass äh, diese Corona-Demonstrationen, ähm, eindeutig mittlerweile ein Tummelfeld von ähm, Irrationalisten und Wissenschaftsfeinden geworden ist und auch von Rechtsradikalen. Ja, das ist so. Aber dass sozusagen äh, dadurch die Frage der Kritik an äh, Regierungsmaßnahmen sich noch lange nicht erledigt hat. Und man nicht irgendwie sozusagen in eine Falle des Spektakels, Guy de Bohr, Gesellschaft des Spektakels, also sozusagen in diese Medienbilder hineintappen soll, wo man dann plötzlich nur noch den Reichsbürger als die einzige Gefahr vor Augen hat. Ja, das ist total interessant. Und ich glaube auch, dass wir sozusagen äh, nochmal im weiteren Verlauf auf das, was die Linke vielleicht tun sollte, äh, angesichts dieser Proteste, nochmal genauer eingehen werden. Auf jeden Fall. Ich will noch einmal nachhaken und dich fragen, ähm, wenn du sagst am Anfang sozusagen waren die Inhalte vielleicht da auch noch anders oder wurden anders formuliert oder so und dann sind sozusagen immer mehr rechte Akteure dazugekommen, dann sprichst du ja schon davon, dass diese Proteste auf eine Art und Weise von rechts vereinnahmt wurden. Ähm, und da würde ich gerne nochmal wissen, weil irgendwie redet man immer über diese Zusammenkünfte auf den Protesten ähm, und mir ist manchmal nicht so richtig klar, was heißt denn Zusammenkunft? Also geht es, geht es, würdest du sagen, es ist eine Vereinnahmung von rechts und deswegen haben wir jetzt das, was sozusagen zum Beispiel am Samstag in Leipzig passiert ist Oder würdest du auch sagen es gab vielleicht auch schon Teile dieser Proteste, die irgendwie ein rechtes Denken immanent, wo ein rechtes Denken immanent war von Anfang an. Also Stichwort zum Beispiel Maske, Stichwort sozusagen äh, nicht solidarisch sein mit anderen Personen, die vielleicht äh, betroffener sind von der Corona-Krise als man selber und so weiter. Also äh, in erster Linie ist ja auffallend, dass es so einen ganz großen, äh, merkwürdigen Freiheitsimpetus gibt, dieser Corona-Rebellen, sie nennen sich ja, ja auch Rebellen. Und äh, man müsste natürlich noch mal genauer gucken, was steckt eigentlich hinter diesem Freiheitsimpetus. Ja? Dieser Freiheitsimpetus hat sich sehr, sehr schnell verbunden mit dem Begriff des Volks. Wir sind das Volk. Obwohl die Corona-Rebellen eigentlich eine kleine Minderheit waren, imaginieren sie sich sozusagen als Volk. Ja? Also ein rebellisches Volk. Das ist schon mal etwas, das natürlich in einer gewissen Semantik, oder nicht nur in der semantischen Anordnung, sondern auch in der inhaltlichen Anordnung, etwas Rechtes ist. Ja? Die Rebellion der Corona-Rebellen, hat ja sozusagen nie, also zumindest für Deutschland kann man das sagen, und auch für die Orte, wo sie ausgeübt wurde, hatte sie ja nie wirklich auf die materiellen und sozialen Verhältnisse reflektiert, sondern sie hat sich festgemacht an einem Symbol wie der Maske. Die Maske wurde als Zeichen der Diktatur und der Unterwürfigkeit und der neuen Hörigkeit und anderes dargestellt, was natürlich auch in einer gewissen Form verstiegen ist, also was auch in gewisser Form, man könnte jetzt sozialpsychologisch sagen, auch eine Verschiebung ist der realen Probleme. Denn natürlich hat Corona und auch der Lockdown massive Probleme mit sich gebracht. Aber das Problem ist, dürfte in erster Linie nicht die Maske sein, sondern vielleicht kommen wir darauf noch ja. zu sprechen, was sozusagen die realen äh, Probleme waren. Ähm, über, äh, also die, auch die Lockdown-Maßnahmen sozusagen für äh, die verschiedenen äh, Teile der, der Gesellschaft. Ähm, aber die wurden sozusagen nie äh, besprochen. Und es gab sehr, sehr schnell ein Bild einer äh, Merkel-Diktatur ja, oder einer eben von Trosten angeleiteten äh, Diktatur oder gar einer, verschwörungstheoretisch dann eben einer äh, von, von Bill Gates äh, gesteuerten äh, Gesellschaft, die sozusagen äh, komplett darauf dringt, äh, alle durchzuimpfen, Impfpflicht und so weiter und so ja. fort. Und ähm, das einmal gamierte sich in einer ganz interessanten Form, das habe ich bei diesen Demos auch gesehen, eigentlich mit so einer Grundhaltung ähm, des Antisozialismus und einer, eines ähm, ja fast schon Affekts gegenüber einer neuen DDR. DDR 2.0 sozusagen mhm. unter Angela Merkel. Und ähm, da gibt es natürlich etwas, was man als den äh, weltweiten Trumpismus letzten Endes, der ja auch eine rechte Ideologie ist, bezeichnen kann, nämlich, dass jede Form der, naja, sozialstaatlichen oder auch Gesundheits, äh, also staatliche Gesundheitsmaßnahmen äh, an, anleiernden äh, Politiken als eine Form der, ähm, des Sozialismus äh, gesehen wird und dann sozusagen als eine schreckliche diktatorische Form. Das ist ja auch das, was sozusagen die Anhänger von Trump und Trump selber immer gesagt haben. Also dieser diese Mischung aus letzten Endes einem neoliberalen Freiheitsbegriff. Der Staat wird abgewehrt und jede Form der sozialstaatlichen Fürsorge, auch Fürsorgepflicht und anderes, wird im Grunde als eine Transalierung, als etwas Diktatorisches gesehen. Das ist rechter Trumpismus. Und hier in Deutschland nochmal kombiniert eben mit äh, diesen Elementen, also äh, was wir im Grunde auch sehr stark natürlich nochmal, deswegen ist Leipzig auch nicht umsonst, also in der ostdeutschen Stadt, ja. gab es jetzt diese Ereignisse, also auch so dieses Anti-DDR, äh, auch so eine gewisse antikommunistische Grundposition, ähm, plus natürlich auch einem endemischen Nationalismus, ja? also wir sind das Volk. Ja. Insofern waren das diese Elemente, die es natürlich ermöglicht haben, dass hier auch rechte Strukturen greifen und sich durchsetzen können. Ja, ja. ja es ist total interessant, weil, genau, weil ich auch den Eindruck hatte, es ist ein Freiheitsdiskurs, der sozusagen dann ganz schnell von der Kritik an staatlichen Maßnahmen und so weiter dann unglaublich schnell runtergebrochen wird auf eigentlich nur individuelle Freiheit und sozusagen die Einschränkung von der individuellen Freiheit, die dann das Problem ist. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, Genau, ich würde noch gerne eine Frage einschieben, die vielleicht noch so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Nämlich, ähm, ich kann mich noch an das Sommerinterview im MDR erinnern, dass ähm, Björn Höcke da äh, in den Schoß gefallen ist und äh, sozusagen gegeben hat. Und dir die Frage stellen, wenn wir uns dann jetzt mal auf die parlamentarische Ebene begeben, wie steht denn die AfD gerade zu diesen Protesten und wie verhält sie sich dazu strategisch? Mhm. Also die AfD hat ja am Anfang, äh, in dem ersten Lockdown-Geschehen, äh, sogar etwas Stimme verloren. Ähm, das war ja nicht so, dass von Anfang an sozusagen die AfD auch eine klare Position hatte. Ähm, und man muss natürlich auch noch mal bedenken, dass die AfD natürlich eine sehr ähm, heterogene ähm, Partei ist in die, der sicherlich Wählerstimmen zufliegen von ähm, Wählern, Wählerinnen, die eigentlich an einem klassischen durchgreifenden autoritären Staat äh, sozusagen appellieren und diesen sich auch wünschen. Ähm, und jetzt kann man ja nicht gerade sagen, äh, dass dies in dem ersten Lockdown geschehen und auch jetzt nicht der Fall ist. Also ähm, Sozusagen die Vorstellung, dass der Staat intervenieren muss, um äh, gefährliche Dinge, also Infektionen oder andere äh, gefährliche Dinge sozusagen auszuschalten. Ähm, das ist ja durchaus etwas, was den ein oder anderen AfD-Wähler, die eine oder andere AfD-Wählerin wieder sozusagen äh, reumütig auch in den Schoß von Angela Merkel hat zurückführen können. Ja. Die AfD war die einzige Partei, die sichtbar mit Fahnen eigentlich dann auch also nicht vor der Volksbühne präsent war, also so in diesem Frühjahr, sondern dann bei den großen Demonstrationen am 1. August und am 29. August unterwegs war und da haben sich dann doch auch regional einzelne AfD-Politiker sehr, sehr stark positiv auf den Protest bezogen. Besonders natürlich auch in diesem antisozialistischen, antikommunistischen Dreh, also wir wollen hier keine DDR 2.0, um, oder 4-0 oder was auch immer. Und ähm, also das war sozusagen ein, ähm, ein wichtiger Bestandteil. Und Co ähm, Björn Höcke hat ja auch, soweit ich weiß, sozusagen Corona für beendet erklärt. Also das ist ja im Grunde ein Gestus, den er vielleicht auch in irgendeiner Form, ich habe ja vorhin Trumpismus gesagt, von Trump äh, beerbt hat. Also das ist natürlich ein Ansetzen an einem gewissen Irrationalismus und einer Wissenschaftsfeindlichkeit, die offensichtlich einige Politiker äh, der AfD Bedienen. Und natürlich ist die AfD ähm, eine Partei, die äh, aufgrund der von mir gerade skizzierten Elemente da durchaus auch wie ein Fisch im Wasser sozusagen in dieser Bewegung unterwegs sein kann, weil sie natürlich ähm, ansetzen kann. Also zum einen erstmal über den, ganz simpel, über den Opo oppositionellen, äh, also über den oppositionellen Gestus. Ja. Ähm, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, der Rebell ist nicht per se sozusagen ein, äh, ein linker Aufklärerischer. Also das kennen wir mit der kritischen Theorie, Erich Freud und so es gibt auch sozusagen den autoritären Rebellen, der gegen äh, die Staatlichkeit rebelliert, weil äh, die Staatlichkeit äh, sozusagen seine Vorstellung einer noch, äh, noch härter und noch autoritär äh, performierenden Staatlichkeit eigentlich kollidiert. Ja? Also, wir kennen das von den Untersuchungen ähm, von Adorno über den äh, autoritären Charakter dass das Leute sind, die sich äh, teilweise gegen den Sozialstaat roosevelt Prägung in den 30er, 40er Jahren ausgesprochen haben. Ja, weil sie im Grunde da nochmal einen viel härteren, äh, nämlich dann äh, durchaus auch faschistischen Staat äh, sich wünschten. Solche parallelen Strukturähnlichkeiten gibt es durchaus aktuell und ähm, da denke ich, kann die AfD natürlich äh, ansetzen. Was diese Frage der Verschwörungstheorien anbelangt, die sind natürlich noch in einem obskurantistischen äh, Milieu sozusagen der, ähm, naja, also der, der, der internetaffinen äh, Gruppierungen. Das sind im Grunde so einzelne ähm, wirklich, äh, ja ich würde tatsächlich sagen, äh, ja paranoider äh, Figuren wie äh, diesem veganen Koch Attila Hildmann oder anderen, äh, die ja äh, tatsächlich mit dieser qm verschwörung äh, Völlig abstruse äh, Verschwörungs also völlig abstrusen Verschwörungstheorien anhängen. Da wird die, die AfD, da wird die AfD sozusagen noch versuchen, Abstand zuzuhalten. Also, ich denke, das ist natürlich irgendwie sozusagen jetzt ein, äh, ein zu obskurantistisch und irrationalistisches Milieu. Allerdings ist es interessant, dass die immer mehr Anhänger finden. Eben, die sind ja total die Ikonen dieser Proteste. Ne? Also, das finde ich, darf man auch immer nicht vergessen, dass, ja. äh, dass sozusagen das, was wir dann vielleicht als VerschwörungstheoretikerInnen oder so bezeichnen würden, ja, keine unwichtige Rolle in diesen Protesten spielt, sondern durchaus sozusagen äh, ja auch eine große, ich weiß nicht, ob man das Gefolgschaft oder sowas Auf nennen kann, ja, zieht ja. in dem Moment. Ja. Genau, die natürlich auch aufgrund dieser neuen Arten der Kommunikation, da wird ja immer von der ne, Internetblasenbildung in irgendwelchen Bezugsgruppen, ja, also der Social Media gesprochen, das stimmt ja auch, die sich natürlich dann auch in völlig hermetisch abgedichteten Zirkeln bewegen und ja. sich eigentlich ihre Nachrichten selber zuschustern und sich tatsächlich systematisch eigentlich von anderen Nachrichten, die sie ja nur als Teil der Lügenpresse oder der Lämmer oder sonst was etikettieren, ja. abdichten. Ja. Ja. Also es ist eine ja. Form de der autoritären Abdichtung von Wirklichkeit. Jetzt lass uns noch mal mit dem, was wir gerade so alles besprochen haben, nochmal einmal in die Zukunft blicken, <lacht> vielleicht okay. ein bisschen. Ähm, weil Klopf auf Holz, äh, irgendwann ist diese Pandemie ja auch vorbei, äh, hoffentlich. <lacht> und dann frage ich mich so ein bisschen, was glaubst du denn, was passiert dann mit diesen Protesten? Also wir haben ja gerade schon am Anfang gesagt, dass sie vielleicht schon in der Tradition von, weiß ich nicht, diesen Montagsmahnwachen oder so sich irgendwie einordnen lassen. Das heißt ja wahrscheinlich auch, es wird nach dieser Pandemie irgendwie damit weitergehen. Und gerade mit dem Blick äh, jetzt auf Leipzig letztes Wochenende, was würdest du denn sagen, ist das eine nachhaltige Vereinigung von Akteuren, die da passiert? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das berührt ja den... Vorstellungen sozusagen des Politischen, also was hat in welcher Art Wirksamkeit? Also ist das Politische erst nur dann wirksam, wenn eine bestimmte organisatorische Form auch als organisatorische Form bestehen bleibt, also jetzt diese Corona-Rebellen? Wird es dann wirksam, wenn es sich in ein politisches Parteiprojekt, in ein neues vielleicht, irgendwie umtransformiert? Oder wenn es einem bereits bestehenden Parteiprojekt sozusagen Wählerstimmen zuführt, der AfD beispielsweise? Oder wir können ja auch sozusagen nochmal einen anderen Begriff von dem politischen haben, ist es etwas, was im Raum ist und was sozusagen auch von ganz unterschiedlichen Akteuren sozusagen als ähm, etwas aufgegriffen wird. Also führt es nicht auch dazu, diese Proteste, ähm, dass beispielsweise ein so dermaßen sozial entleerter Freiheitsbegriff, ähm, ja, ähm, Manövriermasse oder Schwungrad für letzten Endes neoliberale Vorstellungen sein kann. Also das ist ja im Grunde, und da würde ich eher dieser Vorstellung anhängen, ich gebe diesen äh, Protesten, aber ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht, also ich, ich finde ich auch immer eine schwierige Frage, ich gebe denen sozusagen jetzt nicht viel ähm, Gewicht oder ich gebe denen als politische Form ähm, auch nicht so viel Zukunft, aber ich glaube, dass da etwas im Raum ist, was sozusagen in seiner Irrationalität, mhm. in seinem sozial entleerten Freiheitsbegriff sich wunderbar einpassen kann in eine äh, sowieso schon vorhandene neoliberale Struktur ja, und in ein neoliberales Denken, äh, wo in erster Linie sozusagen der Einzelne sich als äh, frei imaginieren will ja, und dann eben auch an sowas wie einer Maske Anstoß nimmt. Wo aber nicht darüber gesprochen wird, was der Lockdown tatsächlich bedeutet, wo nicht darüber gesprochen wird, inwiefern so eine Pandemie auf ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis, eine gewisse gesellschaftliche Struktur, nämlich den Kapitalismus trifft. In ganz realen Situationen mit einem kapitalistisch eben strukturierten Gesundheitswesen beispielsweise. Das waren ja im Grunde die abwesenden Themen in diesen Protesten ja? Ja. und haben ja auch diese Proteste letzten Endes objektiv zu affirmativen Protesten gemacht, eben nicht zu wirklich kritischen Protesten. Und da könnten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was sozusagen die Rolle ähm, der Linken wäre, wobei wir jetzt hier nicht so machen sollten, das wären wir hier sozusagen jetzt die die Feldwebel ohne Truppen, die da sagen, die Linke muss das und die, die Linke muss das. <lacht> Strategiespiele. Strategiespiele, bitte, ja, das macht ja Spaß, aber ist aber ähm, nat natürlich, ähm, also denke ich, wenn, wenn das die Aufgaben zu sagen, okay, in welcher gesellschaftlichen Formation befinden wir uns? Diese Pandemie ist erstmal ein, ein Fakt, ja? also ist eine Tatsache. Die trifft sozusagen auf eine Gesellschaft, ist im Grunde auch ein Produkt einer bestimmten Gesellschaft, ja, die auch ein bestimmtes mensch naturverhältnis herausgebildet hat. Und, ähm, und nun reagieren sowohl Kapitalfraktionen sozusagen auf diese äh, Pandemie, aber natürlich auch ein Staat, der immer in unseren Verhältnissen sozusagen ein Staat des Kapitals ist ja, und dann mehr oder weniger auch als ähm, ja, ideeller Gesamtkapitalist natürlich agiert. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Im Moment wahrscheinlich nicht, aber im ähm, Moment agiert er ja so, dass bestimmte äh, systemrelevante Be äh, Betriebe und Bereiche sozusagen weiterlaufen sollen. Äh, andere gesellschaftlich für relevant erachtete Dinge wie zum Beispiel Schulen, äh, also ein Bereich, wo ich arbeite, die sollen auch laufen. Ähm, aus mehreren Gründen ähm, ist da, steckt da die Überlegung dahinter. Aber ein bestimmter Bereich der Reproduktionssphäre, der Freizeit ja. wird sozusagen gestrichen. Und es ist ganz interessant, dass ähm, durchaus auch bei diesen Corona-Rebellen in irgendeiner Form ankommt, äh, dass weitergearbeitet werden soll in irgendeiner Form, aber die Freizeit und der Freizeitbereich und die Bars und die Kneipen und so, und so weiter ähm, dicht machen. Also vielleicht ähm, ja, ist, besteht immer die Möglichkeit, sozusagen eine wirklich ähm, materialistische Kritik, also eine kapitalistische Kritik, nochmal geltend zu machen und dann äh, zu völlig anderen... Fragen zu kommen und auch völlig andere Fragen erstmal aufzuwerfen als diese Corona-Rebellen. Und vielleicht von, sagen wir, 1000 Corona-Rebellen wird vielleicht ein halber oder eine halbe dann doch das Denken anfangen. Nein, also du weißt, ja, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, jetzt hast du mir nämlich auch schon ganz viel äh, vorweggenommen, was ich eigentlich noch aus dir rauskitzeln wollte. <lacht> jetzt äh, im letzten Teil, wo wir nämlich natürlich noch mal... Äh, länger, wie wir das auch sonst in unseren Sendungen immer machen, äh, nochmal auf die Rolle der Linken in dem Ganzen eingehen wollen. Ähm, wir haben ja sozusagen so ein bisschen vielleicht festgestellt, dass einfach die Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung gerade eher rechts liegt. Und linke Stimmen nehme ich äh, in den letzten Monaten auch immer, auch jetzt bei diesem zweiten Lockdown-Light, sehr zögerlich wahr. Ähm, und du hast es schon gesagt, es gäbe ja Anlass für Kritik. Und es gibt ja zum Beispiel auch Themen, die vielleicht bei diesen Corona-Protesten bis jetzt auch eher abwesend sind. Und deswegen wäre meine Frage nochmal, kannst du nochmal sozusagen ganz konkret die Kritikpunkte benennen, die wir vielleicht aufgreifen sollten als Linke? Also ganz konkret ähm, gibt es natürlich eine gute Traditionslinie der Linken. Man könnte da bis, in die, bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen nämlich Freiheitsrechte. Wo zu wir wieder bei der Freiheit wären. Ne? Wo wir ja. wieder bei der Freiheit wären, ja tatsächlich. Und ähm, in dem Maße, wie ähm, die Linke sich für Grundrechte, Freiheitsrechte, äh, auch ganz konkret dann sozusagen als ähm, Demonstrationsfreiheit und anderes nicht mehr interessiert, ähm, gibt sie eines ihrer wichtigen, auch traditionsreichen Felder auf. Ähm, das wäre sozusagen ähm, ein wichtiger Punkt. Ein anderer ist natürlich der ganze Bereich sozusagen der, ähm, der sozialen Situation, auch der sozialen Fragen, die mit dem Lockdown verbunden waren. Also es ist völlig klar, dass dieses Pandemiegeschehen ähm, und auch die Lockdown-Maßnahmen der Regierung in einer äh, letzten Endes sehr abgestuften Klassengesellschaft vonstatten ging und eine Quarantäne und ein Lockdown für äh, ja gut be also begütete äh, Teile sozusagen für ähm Menschen, die über ein gutes Einkommen verfügen, ähm, über diejenigen, die äh, ja auch Eigentum haben, also sozusagen über den Bourgeois, ähm, also für solche Leute nochmal eine völlig andere Bedeutung haben als diejenigen, die als ähm, ja, abhängig Beschäftigte arbeiten müssen und dann müsste man eben auch nochmal gucken, in welchen Arbeitsverhältnissen, also beispielsweise in der Industrie werden, sie, werden Leute in Kurzarbeit geste gesteckt. gesteckt. Haben, einen Lohn, äh, haben Lohnverzicht und Lohnverluste, dann der ganze Bereich der Selbstständigen, die ähm, ja jetzt sozusagen auch wieder auf die Straße gegangen sind. Von daher ist es ja auch ähm, ganz interessant, dass die äh, Künstlerszene und die Szene sozusagen der ganzen Schausteller und die alle in dem äh, Kunstbereich sozusagen beschäftigt waren, auch ähm, die Straße aufgesucht haben und ihre Anliegen sozusagen äh, nochmal auf die Straße gebracht haben. Und das ist natürlich erstmal, vielleicht nicht als solches ein linker Protest, aber natürlich ein fortschrittlicher sozialer Protest, der äh, völlig notwendig ist. Und ähm, also diese Zweiteilung sozusagen, also äh, Grundrechte äh, auf der einen Seite, aber auch ähm, die naja, soziale Rechte oder soziale Situation auf der anderen Seite, das sind natürlich die eigentlichen Felder, der, der Linken und jetzt sind wir natürlich also in Deutschland vielleicht sogar noch mal besser aufgestellt als in Italien oder in anderen europäischen Ländern es gibt ja noch eine Linke sozusagen sogar auch mit einer parlamentarischen Vertretung aber de facto war ja sehr sehr lange sehr sehr wenig zu hören was sozusagen jetzt wirklich ein oppositioneller Gestus ist und was auch eine oppositionelle Infragestellung der, der Politik war. Also von daher denke ich, wurden da natürlich auch, wurde da in einer gewissen Zeit, also ich finde jetzt sieht es nochmal anders aus, wurden keine Themen gesetzt, sondern es wurden Themen verspielt. Und diese Themen, sie tauchten nicht wirklich bei den Corona-Rebellen auf, aber es war im Grunde auch sozusagen ein, ein leichtes Spiel, die, also den, den Part sozusagen des Oppositionellen zu besetzen. Mhm. Ja. Und ähm, das ist natürlich insofern auch bedauerlich, weil wir haben jetzt so eine rechte bis rechtsradikale Partei wie die AfD, die den Begriff der Alternative, der eigentlich klassischerweise mal ein linker Begriff war, für sich okkupiert hat. Ähm, Querdenker war sozusagen auch eher ein Begriff, der äh, für Leute, die nonkonform und nicht angepasst sind, mhm. stehen. Das ist jetzt sozusagen auch irgendwie nach rechts diffundiert. Ähm, und ähm, die Linke ähm, scheint doch gerade auch, wenn sie sozusagen in Regierungsverantwortung ist, äh, doch kaum sich zu unterscheiden von äh, sozusagen den Parteien, die das Bestehende einfach nur verwalten. Und äh, das ist natürlich ein großes Problem und wird auch von einigen Leuten wahrscheinlich so wahrgenommen, dass auch die Linkspartei sozusagen als ein Bestandteil ähm, sozusagen der äh, anderen regierenden Parteien des Establishments wahrgenommen werden. Und da ich selber jetzt sozusagen eher aus einer außerparlamentarischen Linken komme und da eigentlich immer sehr, eine sehr hohe ähm, Hochachtung vor sozusagen den ähm, antagonistischen oder fundamental-oppositionellen Bewegungen in der Nachfolge von 68 habe, empfinde ich das als eine, ähm, also einen enormen Verlust, dass sozusagen hier auf der außerparlamentarischen Ebene wenig äh, zu spüren war. Das Einzige, was sozusagen in diesem Pandemie- und Corona-Demonstrationsgeschehen von links auf die Straße kam, war eine Selbstpositionierung als Antifa und die Antifa oder einige Antifa-Gruppen haben sich eben sehr, sehr schnell auch in der Semantik und auch in der Sprache und auch in der Anklage letzten Endes dann gegen diese Corona-Rebellen als Verschwörungstheoretiker, als Querfront und anderes in, also in ein Oppositionsverhältnis gesetzt, das nicht gerade dazu eingeladen hat, linke Positionen sozusagen jenseits eines antifaschistischen Reflexes wahrzunehmen. Warum antifaschistischer Reflex? Weil ich eben sagen würde, es war von Anfang an sogar eher eine offene Situation. Es war kein geschlossen faschistischer oder rechter Block. Hm. Ja, okay, dann äh, lass uns doch nochmal so ein bisschen über linke Interventionen, die es vielleicht geben könnte, ähm, reden. Also weil mir würde es jetzt auch total fernliegen, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, dann muss man jetzt irgendwie versuchen, in diese Corona-Proteste rein zu intervenieren. Ähm, weil ich sagen würde, das ist sozusagen, da, da, das ist... Äh, ich will jetzt nicht sagen verbrannte Erde, aber meinen tue ich es vielleicht schon. Ähm, sollte es nicht irgendwie darum gehen, dass wir ein linkes Gegenprojekt finden? Und wie könnte das denn aussehen? Das linke Gegenprojekt ähm, wäre sicherlich auch ein Projekt, das ähm, die Straße nicht vernachlässigen sollte. Also um das mal so ein bisschen, hört sich jetzt so populistisch an, aber das meine ich tatsächlich so. Und das war natürlich auch das große Problem, dass die Straße in einer Situation, wo erstmal eine sehr große Paralyse vorherrschte, also erstmal die Straßen rund um die Volksbühne okkupiert wurde von diesen Corona-Rebellen oder den Hygienedemos demos und dann eben andere Dinge sozusagen kamen. Es gab natürlich den Drang auf die Straße und der war, das darf man ja auch nicht vergessen, sozusagen auch am Anfang stark angefeindet. Also die Seebrücken-Demonstrationen, die Leave-No-One-Behind-Demonstrationen gab es ja, auch in dem Pandemie- und Lockdown-Geschehen. Die mussten teilweise auch gegen Demonstrationsverbote durchgekämpft werden. Die wurden natürlich dann auch mit dem gebührenden Abstand und mit Maske und so weiter durchgeführt. Aber sie blieben doch sehr stark sozusagen in einem... Ja, einem gewissen Milieu verhaftet und ähm, blieben im Grunde mehr oder weniger so ein bisschen auf Szenepolitik beschränkt, wenn ich das mal so ein bisschen, ich meine das gar nicht despektierlich, mhm. sondern einfach nur so als, Zugespitzt, als, ja. eine, als eine Beobachtung. Und ähm, natürlich ist eine Intervention in diese äh, merkwürdigen äh, Demonstration, wir reden jetzt im Konjunktiv sozusagen, aber wir können natürlich auch jetzt einfach mal äh, so ein bisschen äh, unsere Fantasie äh, anschmeißen. Also die Fantasie an die Macht ist ja auch so eine gute 68er-Parole. Äh, Was hätte denn dagegen gesprochen? tatsächlich mit irgendwelchen äh, Parolen für die Auflösung äh, der griechischen Lager in diese Demonstration hinein zu intervenieren von Anfang an. Oder beispielsweise für den sofortigen Lockdown äh, der Fleischindustrie und der Schweineproduktion äh, zu werben und zu gucken, was passiert. Ja? Also sozusagen auch wirklich zu schauen, wie reagieren eigentlich die äh, Leute auf sowas? Äh, und da gibt es natürlich, äh, denke ich, auch ja, vielleicht auch so eine große äh, Angst oder eine große äh, Vorsicht, Vielleicht aber auch sozusagen auf der Seite der eigenen linken Kräfte sozusagen auch zu schnell ge gefällte Urteile, also auch letzten Endes Vorurteile und die sind nicht gerade zielführend. Was ich mitbekommen habe, ist, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du was von dieser Wer hat, der gibt, äh, von diesen Aktionen mitbekommen hast, da ging es ja in erster Linie darum, sozusagen den Begriff der Umverteilung im Kontext von dieser Pandemie nochmal irgendwie sich neu anzueignen. Also in erster Linie vielleicht, ähm, genau, Umverteilungsfragen von unten nach oben. Äh, glaubst du, das ist auch ein wichtiger oder das könnte auch ein wichtiger Teil von so einer linken Intervention sein? Ja, super. War großartig. <lacht> Ja gut. <lacht> ja, okay. Okay, dann ähm, würde ich jetzt mal langsam übergehen zu den Publikumsfragen, die ja auch immer noch kommen ähm, und die mir hier schon äh, auf so Kärtchen vorbeigebracht wurden. Ich lese die jetzt einfach vor okay. und dann ähm, schauen wir, wie viel wir damit anfangen können und versuchen darüber zu diskutieren. Okay. Ja? Also die erste Frage, warum werden die TeilnehmerInnen der Demo nicht als corona maßnahmenkritikerinnen bezeichnet, sondern als LeugnerInnen? Das war gleich eine schwierige Frage am Anfang. Okay, ähm, haben wir von LeugnerInnen gesprochen? Also äh, ich habe, glaube ich, sehr stark immer versucht, die Selbstbezeichnung ja. äh, zu verwenden. Also äh, entweder Hygiene-Demo oder Corona-Rebellen und so weiter und so fort. Man muss natürlich sagen, es gibt einen starken Anteil von Leuten, die tatsächlich äh, die Pandemie in ihrer Auswirkung leugnen. Ja? Also insofern gibt es solche Kräfte und solche Stimmen. Ähm, es gibt allerdings auch Stimmen, die sozusagen die Auswirkungen der Pandemie auch nur minimieren. Ja? Und das ist auch ein großer Unterschied. Ja? Ja. Also auch, äh, und da gibt es ja auch Ärzte, die sozusagen sagen, also die Pandemie, wo Dark ist so einer, der immer herbeizitiert wird. Ja? Also dass im Grunde dieses Pandemiegeschehen nicht so... Äh, schlimm sein soll, wie sozusagen andere ähm, Berater der Bundesregierung äh, Glauben machen würden und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist Sprache auch wichtig. Ähm, äh, ich denke, da wo Corona äh, geleugnet wird, ähm, muss man es als eine Form des Irrationalismus bezeichnen. Da wo die Gefahr äh, minimiert wird, muss man äh, darüber diskutieren, weil es geht tatsächlich auch um Abwägungsfragen. Ähm, also du hast ja dankenswerterweise auch gesagt, dass ich als Lehrer arbeite. Tatsächlich ist sozusagen, wenn man Lehrer ist, sind das so Abwägungsfragen. Also ist es besser, sozusagen eine mögliche Infektion in, in einem Schulgeschehen per se zu unterbinden und alle sozusagen nach Hause zu schicken und ja. dann sitzen alle zu Hause aber dann gibt es unter Umständen ähm, ja, äh, also, äh, Folgen äh, im, im häuslichen Kontext, die fürchterlich sind. Also von äh, Depressionen über etwaige Zunahme von häuslicher Gewalt äh, oder das Abgehängtsein, äh, was sozusagen Bildung, aber auch einfach Kommunikation mit äh, Altersgenossinnen, äh, Genossen sozusagen anbelangt. Solche Dinge muss man abwägen. Ja. Ja? Und da wäre ich sozusagen immer für einen äh, offenen äh, Diskurs und nicht für die Unterbindung des Diskurses. Ja. Ja. Ich glaube, aber da sind wir uns total einer Meinung, weil ich auch sagen würde, das äh, Wichtige daran ist doch, dass man sozusagen wahrnimmt, dass es ein Nebeneinander also das ist zum Beispiel ein Nebeneinander von äh, Corona-Maßnahmen-KritikerInnen, die durchaus ziemlich relevante Punkte sozusagen ansprechen, aber eben auch Leuten, die einfach diese Pandemie leugnen, ähm, in diesen Protesten gibt. Das heißt nicht, dass man sozusagen das eine oder das andere jetzt als das Ultimatum dahinstellt oder so, aber genau, es gibt eben beides. Ja. Ja. Okay, ähm, die nächste Frage habe ich mir schon so durchgelesen ähm, und ich glaube, die wird dir gefallen, <lacht> nämlich gemessen an der verhältnismäßig niedrigen Anzahl der DemonstrationsteilnehmerInnen, wird das nicht völlig überschätzt? Dieses Phänomen auch vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit der Bevölkerung für die Maßnahmen zur Eindämmung der P Pandemie ist. Also kurz gefasst äh, überschätzen wir das nicht total. Ähm, wir überschätzen es Vielleicht ja, wobei natürlich auch von solchen Minderheiten eine Wirkung ausgehen kann. Ja. Radikale, kleine Minderheiten können auch immer etwas bewirken, äh, jetzt in dem Fall eben eher negativ, ja, in anderen Zeiten eher äh, positiv. Ähm, aber erstmal ähm, können wir natürlich das Verhalten der Bevölkerung, ähm, das wäre tatsächlich nochmal zu diskutieren. und ähm, und eröffnet jetzt noch mal sozusagen einen ganz anderen Fragekont. Ja, also äh, ja. ganz andere Fragen. Hält sich der Großteil der Bevölkerung jetzt sozusagen ähm, an die Vorgaben der Bundesregierung aufgrund eines äh, ohnehin sozusagen äh, dem Deutschen eigenen äh, Unterhörigkeits- und äh, Untertanengeist? Ja, das wäre ja auch eine Hypothese. Ja. Oder sind die meisten Menschen doch in irgendeiner Form so vernünftig, dass sie sagen, okay, wir haben die Bilder gesehen aus Norditalien oder aus den USA. Ja. Wir wissen sozusagen, was Triage heißen könnte. Wir wollen das auf jeden Fall vermeiden. Wir wissen vielleicht nicht hundertprozentig, dass diese Maßnahme, diese Maßnahme, diese Maßnahme, die Maske irgendwie so. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, weil die und die Wissenschaftler das sagen. Wir verlassen uns da sozusagen auch auf Expertisen und halten sich nun mal daran. Das wäre ja im Grunde eine vernünftige... Ähm, Abschätzung äh, der Situation. Vielleicht wäre ich jetzt an diesem Punkt, obwohl ich eigentlich auch immer sehr skeptisch bin, was sozusagen den deutschen Durchschnittsbewohner anbelangt, ähm, würde ich einfach jetzt sozusagen mal äh, sagen, da gibt es vielleicht auch einfach so einen, äh, so einen gesunden Realismus, dass man sagt, okay, ähm, wir halten uns daran, wir wollen sozusagen auch, wir sind nicht nur Individuen, wir sind nicht nur Einzelne sondern wir leben sozusagen, also wir sind nicht nur, ja gut, ob jetzt die meisten vor Augen haben, dass sie ein Gattungswesen sind, weiß ich nicht, aber sie haben zumindest vor Augen, dass es Familien gibt und dass man die Alten schützen muss und so weiter und so fort. Und das ist natürlich so eine Art der spontanen Solidarität, an die natürlich dann auch linke Kräfte oder auch Kräfte, die im Grunde die kapitalistische Gesellschaft mit ihren aktuellen Vergesellschaftungsmodi überkommen wollen, an denen sie vielleicht ansetzen können, nämlich in diese Einsicht, in die Notwendigkeit, sozusagen eine vernunftgeleitete, Form der Vorsicht, der Rücksichtnahme und der Solidarität. Ja, ja. Ich äh, glaube tatsächlich sogar, das weiß ich nicht genau und das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das äh, gehört habe, aber äh, dass sich viele, viele Leute in Deutschland tatsächlich, das war noch zu Zeiten von Lockdown 1 beziehungsweise zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2, aber tatsächlich ähm, eher eine Verschärfung der Maßnahmen, also sozusagen eher einen, einen äh, noch härteres Durchgreifen nicht unbedingt, weil es, glaube ich, nicht unbedingt um sozusagen staatlich verordnete Maßnahmen ging, sondern äh, noch mehr, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber Awareness für sozusagen die Situation äh, sich wünschen würden, ja. Und, ja, das, genau. und was denken wir davon? Was halten wir davon? Ja, das, das, könnten wir jetzt, das könnten wir jetzt noch super lange diskutieren, aber mir wird da aus dem Off schon dieses Zeichen ah. gezeigt, was immer Gott sei Dank kann man nur sagen. ein Zeichen dafür ist, dass wir jetzt am Ende angekommen sind. Lieber Gerd, das war sehr nett mit dir heute. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen ja, bist. Ja, ich bedanke mich. <lacht> Danke für die Fragen. Ja, sehr gern. Genau, und wir hören und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Es ist noch nicht ganz klar, was nächste Woche unser Thema sein wird. Ähm, aber wir werden euch darüber natürlich äh, ganz, ganz schnell informieren über die üblichen Kanäle. Also guckt auf Facebook in unsere Veranstaltungsreihe ähm, oder guckt auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir machen das da ähm, publik, was wir nächste Woche hier ansprechen werden und freuen uns sehr, wenn ihr wieder zuschaltet. Und jetzt euch allen noch einen schönen Abend.